Uh, hallo Leute, unser Projekt heißt Learn It und die Slogan dazu ist Make the Past You Proud. Uh, es heißt so, weil uh, die Vergangen-Du war schlechter an so ein Fach oder sowas und jetzt, ist es uh, jetzt bist du besser in diese Fach und jetzt ist der Vergangenheit, vergangene du Proud of Dich. Oh, morgen schreiben wir schon einen Test, aber ich habe mich gar nicht verstanden. Was soll ich jetzt machen? Hey, kannst du die Website Learn It? Nein, was ist das? Komm, ich erkläre es dir. Learnit ist eine Website, die Lernvideos hat, digitale Arbeitsblätter, digitale Nachhilfe, Online-Konferenzen und am besten eine Online-Community. Okay. Oha, das ist zu gut, um da zu sein. Kostet es bestimmt teuer, oder? Nein, ist es nicht, weil wir verlassen uns auf die Spenden unserer Benutzer. Oha, das klingt dann voll cool an. Learnit, make the past you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 Vielen Dank für eure schöne Präsentation, besonders für schöne Video. Das war, ich glaube, es hat alle alles sehr happy gemacht. Und ihr habt, ihr habt eine sehr coole Energie, ihr habt es sehr gut verkauft. Genau, also was könnt ihr auch nicht? Die Design, jugend hat ja auch OERs, also Open Educational Resources, zum Beispiel welche von Bleeptrack einer Künstlerin, wo man hört man mich? Jetzt, oh sorry.